Gut, sind wir mal ehrlich, es hat ja schon was, wenn man sich daheim so richtig gemütlich macht. Gerade solange es draußen im Schwabeländle nur so obmütlich ist. Bloß, so ein bisschen frische Luft wäre halt auch mal wieder nicht schlecht. Mal geschwind ins Forum von meinem Motto was da so los ist. Hey, hat wer Lust und Zeit? Wir schon die letzten Jahre zur links- und rechts vom rossfeld ringstraßentour Wir kannten uns im chiemgau treffen. Kommt wer mit? Also, am Freitag mein Sach aufgerötelt und ab an die frische Luft. Sechs Stunden später war ich am Chiemsee. Das war fein noch ganz schön frisch aufmobbelt. Alles das war ich fein. Was bissle blöd war, die Campingplätze am Chiemsee waren alle noch zu. Saisonstart erst am Montag. Na gut, dann bin ich halt noch weitergefahren Richtung Berge. Inzel heißt das Kaff, wo ich dann fündig geworden bin. Ich bin noch am Abend bald ins Nest, weil es ist noch doch recht frisch geworden so an der frischen Luft. Gell? Von daher konnte ich mir über Frischluftmangel in der Nacht Wies nicht Samstag in der Früh, so langsam war es an der Zeit, mir mal ums Treffen zu kümmern. Die anderen wollten sich alle im nördlichen Chiemgau treffen, in Ammerang, ungefähr eine Stunde von hier. Also mal ins Forum gefragt. Also, wir fahren wir eh durch Insel durch und dann könnten wir uns da treffen, so um eine halbe Zweifel. Grad recht. So bleibt mir schon mehr Zeit fürs Frühstück. Pünktlich wie die Maurer waren sie da. Kurzes Gedratschchen, na ging's schon los. Auch wenn es eine Weile braucht hat, bis wir die Kirche im Dorf gelassen haben. Aber jetzt Genussmodus an, ich halt jetzt mal ab. zweiten Nacht mit einem Haufen frischer Luft habe ich mir am Sonntag dann auch einen Heimweg gemacht Was? Also Ski war's. auch wenn gescheit gesalzen war. Aber äh, Shi war's. Ich würde sagen, Mein Frischluftkur war jetzt gar nicht mal so schlecht, so vom ganzen Ding her. Da hätte ich mir was Schlimmeres vorstellen können. Und viel Geld kostet hat es jetzt auch nicht.